Hi. Äh, ja, ihr habt es geschafft. zu mir ins Klo. <lacht> ich mach's wirklich. Ähm, aber mit, ohne Grund, ich habe eine wichtige Frage an euch. Die über ja, gestern einkaufen und es haben Dinge gefehlt. Also habe ich einfach zugegriffen. Ähm, Klobier. Zum Beispiel, Klobapier muss man kaufen. Man redet nicht drüber, aber Klobapier braucht der Mensch. Mir ist es egal, was für Klobapier kaufe, weil ich habe ein DuschwC, hier, mit Fernbedienung, dieses Ding äh, macht mein Popöchen immer duschrein. Von unten. Psst. Sauber und äh, rein, wunderbar. Kein Klubbier von vonnöten. Aber, ich wohne in der Lani. jetzt haben wir Assistenten da. Meine Mitbewohner waren, die brauchen alle Kloberbier. Und wer dran denkt, der kauft der Wärmstag. Und jetzt habe ich gestern das gekauft. Mein Mitbewohner kommt zu mir und sagt: Gratuliere, freut mich, dass du endlich dein Coming-out gefeiert hast. Weil ich Flieder-Kloberbier gekauft habe. Ehrlich, ist Flieder-Kloberbier nicht macho genug, um in einer Männer-WG sein zu dürfen? Ich weiß nicht, ich, mein, ich hab's gekauft, ich hätte sagen können, gut, meine Assistenz hat einfach das genommen. Ich hab gesagt, Kloppier unten das und 2 Euro irgendwas. Und dann hat's das lila Ding genommen. Hätte ich sagen können, mir war's aber wurscht. Alle waren gleich teuer, also was mir echt scheißegal. Und ich hab das genommen. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so weich, wie man gedacht Aber ich hab mir ist es egal. Und deswegen jetzt die Frage: Ist es nicht macho genug? Für MMWG? Ich weiß nicht. Sagt es mir in den Kommentaren, bitte. Würde mich interessieren. Meine Mitbewohner zur antworten. Also, Kenny. Ich. ich persönlich. Das ist es Aber was sagt ihr? Gut, äh, das war's. Schönes Wochenende. Und genießt die Zeit am Klo. es ist immer wunderbar, und die besten Ideen kommen wir mal am Klo. Darum, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Baba! Mhm.